In diesem Video sehen wir uns an, wie der Texteditor, genauer gesagt der Transkriptionseditor, verwendet werden kann. Diesen können Sie verwenden, um automatische Texterkennungen zu korrigieren oder um händische Transkriptionen zu erstellen. Voraussetzung, um den Texteditor verwenden zu können, ist immer, dass das Layout des Dokuments erkannt wurde. Sie können dafür eine Layout-Analyse ohne Texterkennung durchführen oder auch einfach eine Texterkennung machen, bei der die Layout-Analyse automatisch miterledigt wird. Ist dies erledigt, können Sie das zu bearbeitende Dokument im Texteditor öffnen. Einerseits können Sie dies direkt von der Seitenübersicht aus durch einen Klick auf den Bearbeiten-Button machen. Andererseits können Sie den Texteditor auch direkt aus einem geöffneten Dokument heraus starten. Klicken Sie dafür einfach oben rechts auf das Stift-Icon. Nun wird im unteren Bereich der zu bearbeitende Text angezeigt, sowie im oberen Bereich das Bild des Dokuments. In der Mitte sehen Sie die Optionsleiste des Texteditors. Hier können Sie die Ansicht durch den Ansicht-Button wechseln. So kann der Bereich horizontal oder vertikal angeordnet werden. Je nachdem, mit welcher Art von Material Sie arbeiten, kann die eine oder andere Ansicht bequemer sein. Außerdem können Sie die Schriftgröße im Texteditor einstellen. Kommen wir nun zum Bearbeiten des Textes. Sie können den Text genauso bearbeiten, wie Sie es aus anderen Texteditoren gewohnt sind. Wenn Sie in eine Zeile hineinklicken, wird die dazugehörige Zeile im Dokument hervorgehoben. So wissen Sie immer, welche Textstelle Sie gerade bearbeiten. Umgekehrt können Sie auch im Dokument auf eine Zeile klicken um diese im Textbereich auszuwählen. Mit dem Speichern-Button können Sie Ihre Arbeitsfortschritte stets speichern. Sollten Sie einmal die Seite verlassen, ohne gespeichert zu haben, werden Sie daran erinnert. Direkt neben dem Speichern-Button können Sie den Status, den Ihr Dokument gerade hat, festlegen. So können Sie etwa angeben, ob ein Dokument noch in Bearbeitung oder schon fertig bearbeitet ist. Sie können auch angeben, ob ein Dokument als Ground Truth für ein späteres Modelltraining markiert werden soll. Jedes Mal, wenn Sie ein Dokument speichern, wird die gespeicherte Version festgehalten. Über den Versionen-Button können Sie alle gespeicherten Versionen nachvollziehen und auch wieder zu älteren Versionen wechseln, sollte zum Beispiel mit einer Version einmal etwas nicht passen. Für fortgeschrittene Bearbeitungen stehen Ihnen außerdem noch zusätzliche Funktionen über den Toolbox-Button zur Verfügung. Hier können Sie alle Zeilen auf einmal hervorheben lassen. Außerdem können Sie die Lesereihenfolge im Dokument bearbeiten. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie die Reihenfolge von Zeilen einfach per Drag -and Drop verändern. Drücken Sie dafür einfach auf den Beginn einer Zeile, halten Sie die Maustaste gedrückt ziehen sie die Zeile an die gewünschte Stelle. In der Toolbox können sie auch die Sonderzeichen verwalten, die sie für die Transkription benötigen. Sonderzeichen können hier gesammelt als Unicode Ranges hinzugefügt werden. Haben sie diese zu ihren Sonderzeichen hinzugefügt, können diese ganz einfach über die virtuelle Tastatur in der Optionsleiste verwendet werden. Öffnen sie dazu einfach die virtuelle Tastatur Klicken Sie die Stelle an, an der das Sonderzeichen eingefügt werden soll und wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen über die virtuelle Tastatur aus. Kommen wir abschließend noch kurz zum Tagging, auch Annotieren genannt. Mit Tags können Sie verschiedene Textstellen auszeichnen, um so beispielsweise alle Orte als Orte und alle Namen als Namen zu kennzeichnen. Dies ist für weitere Anwendungen und Analysen sehr hilfreich und kann auch in verschiedenen Formaten exportiert werden. Sollten Sie eigene Tags verwenden wollen, so können Sie Ihre Tags auch ganz einfach über die Toolbox verwalten. Hier können Sie neue Tags hinzufügen oder bestehende entfernen. Außerdem können Sie von jedem Tag den Namen und die Farbe bearbeiten, sowie Attribute wie beispielsweise Land bei einem Ort hinzufügen. Mithilfe dieser Tags können Sie Ihre Transkriptionen mit genau jenen Metadaten anreichern, die Sie benötigen. Und das war's schon. Jetzt wissen Sie, wie Sie Transkriptionen in Transcribus Lite bearbeiten können. Im nächsten Video lernen Sie alles rund ums Durchsuchen Ihrer Dokumente.